Herzlich willkommen zu Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Immer Dienstag und Donnerstag live auf Facebook, Twitch und Periscope und nachher zum Nachschauen auf YouTube und Instagram TV. Heute mit dem Thema Facebook Ads und zwar genauer mit dem Kampagnenziel. Ich erkläre dir in diesem Video, wo es um die Kampagnen geht, welche Ziele du dort definieren kannst. Und welches Ziel dann auch für welche Kampagne am besten funktioniert. Und wenn dich das interessiert, gleich nach dem Intro geht's weiter. Und heute das Thema Facebook Ads und zwar nicht allzu ausführlich, sondern mehr so ein bisschen die Kampagnenziele erklärt, das heißt, viele fragen mich immer wieder, ja, was für ein Ziel soll ich denn auswählen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne starte für irgendein Produkt oder einen Beitrag bewerbe und da zeige ich euch heute ein bisschen rund um dieses Thema. Gut, dann schauen wir mal, ich glaube, ich muss hier etwas lauter machen, damit der Ton besser zu hören ist. So jetzt müsste es glaube ich besser sein. Gehen wir mal auf den Screen hier auf diese Seite. Ganz zu Beginn, ein Business Manager ist heute definitiv Pflicht. Man braucht ihn nicht um, ich sage mal, ganz einfache Werbung zu machen, aber man braucht ihn definitiv, wenn man mit Sogenannten Lookalike Audiences möchte arbeiten und eben auch mit Custom Audiences. Und was das ist, das gibt es dann mal noch in einem anderen Live-Video. Definitiv immer Dienstag und Donnerstag um 10 nach 10 Gut, dann schauen wir uns an. Entweder kann man eine vorhandene Kampagne verwenden, um das entsprechend hinzuzufügen. Und damit ihr auch seht, wo ich hier beginne. Also das ist übrigens die neueste Ansicht vom Business Manager bzw. vom Anzeigenmanager. Falls jemand diese Ansicht noch nicht hat, sie wird gerade ausgerollt. Und hier haben wir aber immer noch den grünen Button. Ich glaube, vorher war das blau klicke auf erstellen und komme dann direkt auf diese Ansicht. Hier geht es darum, eben dieses Kampagnenziel auszuwählen und dieses Kampagnenziel ist sehr wichtig, weil daraus äh, holt sich dann Facebook die entsprechenden Informationen raus, auch mit den Zielgruppen und so weiter, wo man dann entsprechend äh, nachschauen kann und sagen, hey, ich äh, möchte da jetzt mal kurz nachschauen, wie das äh, geht mit dem Traffic, mit der Interaktion und so weiter. Und ich schaue jetzt mal kurz, wo hier noch ein Problem liegt. Nee, funktioniert. Also ich bin überall online. Genau. Müsste funktionieren. Gut. Wir beginnen mal mit der Bekanntheit. Ich glaube jetzt, die Bekanntheit müsste im Prinzip am ehesten dazu dienen, um eben die Personen anzusprechen, die man vielleicht äh, noch nie angesprochen hat oder auch wenn man neu, frisch auf den Markt kommt mit äh, seinen Dienstleistungen, dass man dort eben entsprechend halt ein bisschen mehr, ich sag mal, äh, Traffic und, und Geld investiert, um sich bekannter zu machen. Und da gibt es zwei Unterschiede. Bei der Markenbekanntheit übrigens hier auch rechts, ne, immer so ein info wo man sehen kann, was das beinhaltet. Und bei der Markenbekanntheit geht es darum, dass die Anzeige, die ich hier erstelle, den Personen ausgespielt wird, die am ehesten mit deiner Marke interagieren würden. Das heißt, hier hast du nicht einen großen Streuverlust, sondern der ist wirklich dann überall äh, verfügbar und äh, nur dann bei den Personen, die am ehesten mit deiner Marke entsprechend äh, interagieren. Bei der Reichweite ist es so, da geht Facebook hin und sagt, okay, je mehr, desto besser, also raus, raus, raus, raus, raus mit äh, der Anzeige. Und hier hat man natürlich auch entsprechenden Streuverlust. Klar kann man auch mit der Zielgruppe arbeiten, aber hier kann es durchaus möglich sein, dass die Anzeige auch mal 10 oder 20 Mal erscheint und dann ist es halt eher weniger äh, förderlich für die, sagen wir mal, die Reputation. Dann gehen wir auf die mittlere Spalte. Ich glaube, das ist das, was ihr wahrscheinlich am meisten braucht, um bei Facebook werbig zu machen. Wir haben hier Traffic, Interaktion, App-Installationen, Videoaufrufe, Lead-Generierung und Nachrichten. Hier gibt es dann auch noch Unterteilungen. Beim Traffic ist es so, dass das eigentliche Ziel ist, die Person auf die Webseite zu bringen. Und jetzt gibt es eben beim Traffic gibt noch äh, zwei Unterschiede. Es gibt die sogenannte, äh, den sogenannten Landingpage-Aufruf. Das heißt, die Anzeige wird den Personen ausgespielt, die am ehesten auf die Landingpage draufgehen und sich diese auch anschauen. Und da gibt es noch die zweite Möglichkeit, wo dann äh, drinsteht, dass du einfach für Link-Klicks bezahlst. Das heißt, Klicks auf die Links das heißt jetzt nicht, dass die Leute dann deine Webseite nicht anschauen und einfach nur auf die Links äh, klicken, aber dann wird eben deine Anzeige eher denen ausgespielt, die eher mal auf einen Link klicken, weil sie es interessiert. Das also zum Thema des Traffic. Das heißt, ich hole hier die Leute aus Facebook raus, zum Beispiel auf meine Webseite. Bei den Interaktionen ist es so, dass ich hier noch drei zusätzliche Möglichkeiten habe, das heißt Beitragsinteraktion ist alles, was irgendwie auf Facebook mit deinem Beitrag gemacht werden kann. Leiten, teilen, kommentieren, Bild öffnen, Video anschauen äh, und so weiter. Also alles, was irgendwie mit diesem Beitrag gemacht werden kann. Gefällt mir Angaben? frage ich mich ehrlich gesagt, warum, dass es diese Information oder diese Möglichkeit immer noch gibt, weil das ist eine der teuersten Möglichkeiten, um Werbung zu machen auf Facebook, geht auch eher so ein bisschen in Like-Kauf, ich weiß nicht, ob das dann eher kontraproduktiv sein könnte, äh, müsste man dann halt anschauen, wenn es eben entsprechend äh, soweit ist ob das was genützt hat, ob die Fans dann auch wirkliche Fans sind. Ansonsten bin ich eher für organischen Fanaufbau. Da gibt es auch etliche Möglichkeiten, kann ich mal äh, ein Video drüber machen zu diesem Thema. Und dann haben wir noch die Veranstaltungszu- und Absagen. Hier würde ich auch ganz klar unterscheiden zwischen einer Veranstaltung, die kostenlos ist und einer Veranstaltung, die kostet. Weil eine Veranstaltung, die kostet, hier kann man wirklich nur zu- und absagen, also nicht wirklich direkt ein Ticket kaufen über Facebook, das muss man dann äh, noch quasi ein bisschen besser erklären über die entsprechenden äh, Kanäle oder auch in den Kommentaren und so weiter, dass die Leute wirklich auch verstehen, aha, da muss ich jetzt noch ein Ticket für kaufen. Dann macht das durchaus Sinn, dass man, äh, wenn man zum Beispiel eine Gratisveranstaltung hat, also im Moment ist ja sowieso tote Hose, ne, bis Ende August mit den Veranstaltungen äh, über 1000, da macht das nämlich auch Sinn. Und aber auch wenn man kleine Veranstaltungen hat, irgendwelche Informationsabende oder so oder mal für 20, 30 Franken oder so irgendeine kleine Information abgibt für zwei, drei Stunden, äh, dann macht das durchaus Sinn, dass man eben auch dort äh, mit Veranstaltungszu- und Absagen entsprechend äh, arbeitet. Dann haben wir hier im Prinzip schon selbsterklärend App-Installation. Also, wenn du eine App hast, äh, die du gerne promoten möchtest, dann nimmst du diese Möglichkeit. Die Videoaufrufe, da geht es wirklich darum, wie es der Name schon sagt, so viele Videoaufrufe wie möglich zu generieren mit deinem äh, Werbebudget. Bei der Lead-Generierung, das ist noch etwas, was ein bisschen tricky ist. Also das heißt, äh, hier gibt es die Möglichkeit, dass man direkt in Facebook sich ein eigenes Formular äh, einstellen kann und dieses eigene Formular dann entsprechend äh, ausgefüllt wird und die Daten kommen dann auch zu euch die man dann herunterladen kann über Facebook. Es gibt ein, zwei ERP- bzw. CRM-Systeme, die da miteinander verlinkt werden können, um eben auch direkt diese Daten zu importieren in dieses CRM-Tool. Aber das ist eher, ja, ich würde mal sagen, Macht das lieber manuell anstatt automatisch, weil Datenschutz und so wird es dann auch teilweise etwas schwierig. Der Vorteil ist, dass ich die Leute nicht auf meine Webseite hole, also über Traffic arbeiten muss bei der Lead-Generierung, sondern die Leute gehen auf die äh auf die Anzeige drauf, klicken drauf und sagen, jawohl, ich will diese Information haben. Und wenn man dann zum Beispiel etwas zum Download anbietet, dann kann man entsprechend die Leute direkt auf die Landingpage führen zum Schluss oder zum Abschluss dieses Leads. Macht sehr viel Sinn, wenn man zum Beispiel neue E-Mail-Adressen generieren möchte. Wichtig ist aber auch hier die DSGVO beachten, also auch ganz klar informieren, dass man zum Beispiel nachher dieses, diese E-Mail-Adresse nutzt, um weiter Werbung zu schalten oder weiter Werbung äh, der Person zukommen zu lassen, ist im Prinzip wie auch so ein Double-Opt-In. Und dann haben wir zum Schluss noch diese Nachrichten. Also wenn ich zum Beispiel auf äh, Facebook und das ist ja eigentlich auch der Grund bei Facebook, dass man da wirklich relativ viel in Facebook drin lässt und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, direkt über den Messenger eine Nachricht zu schicken, da macht es dann auch Sinn, dass man zum Beispiel bei Standardfragen äh, oder so äh, mit einem Bot arbeitet, zum Beispiel ManyChat, auch darüber kann ich mal äh, ein Video noch machen, ist auch geplant, also die nächsten paar Wochen werdet ihr von mir ganz viele Videos immer Dienstag und Donnerstag erhalten um 10.10 Uhr. .10. Dann gehen wir noch rüber in die Conversions, also eine Conversion heißt nicht automatisch ein Verkauf, sondern die Conversion besagt einen Abschluss, also irgendetwas wird abgeschlossen. Das heißt, das kann äh, zum Beispiel ein Kontaktformular sein, was man auf der Webseite hat und dort dann äh, sagt, okay, eine Kontaktanfrage ist eine Conversion. Das kann zum Beispiel die Newsletter-Registrierung sein, kann aber auch bei dem bei einem Webshop oder so die Bestellung sein. Es kann aber auch schon eine Conversion sein, wenn jemand äh, zum Beispiel Produkte in den Warenkorb gelegt hat, aber noch nicht gekauft hat. Kann auch schon als Conversion gewertet werden. Also alles, was irgendwie mit einer, ich sag mal abschließenden Handlung äh, betitelt werden kann, das ist eine Conversion und darauf optimiert dann äh, Facebook die entsprechende Anzeige. Bei den Katalogverkäufen geht es darum, dass man seinen eigenen Produktekatalog bei Facebook hochladen kann und dann mit diesen Produkten entsprechend äh, zu werben. Da braucht man einen eigenen Katalog. Äh, ich habe einen Kollegen, der hat schon ein paar Mal Probleme gehabt mit diesem äh, Katalog. Und dann zum Schluss natürlich noch die, äh, den Store-Traffic. Hier gibt es noch die Meldung äh, von Covid-19-Betroffenen, äh, dass da noch... Äh, Änderungen und so weiter äh, drin sind. Also da geht es dann wirklich darum, die Leute in deinen Store zu bringen, also sprich in dein lokales Geschäft. Das ist das Ziel. Ne? Und das wird dann auch wieder aufgrund von äh, GPS und so weiter eruiert. Gut, heute mal etwas kürzer. Das war soweit von äh, meiner Seite zum Thema Facebook Kampagnenziel. Ich werde definitiv auch mal eine Kampagne mit euch von A bis Z kurz durchgehen, was man so alles einstellen kann. Ich werde auch mal die Zielgruppen mit euch anschauen, mit diesen Pixeln, die man auf der Webseite installieren kann. Das kommt also in Zukunft immer noch auf euch zu. Deswegen heute mal etwas kürzer. Die letzten waren ja ziemlich lange und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim